my hey, channel <laughs> hey. Hey mein Schatz, das ist ein Brief für dich. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich sagte, wie süß du bist. Trotz all meiner Fehler bleibst du bei mir, egal was sie reden, mein Schatz, ich verzeih dir, ich kann nicht ohne dich, ich will dich nie verlieren. Ganz egal, ob die da draußen uns akzeptieren. Wir gehen unseren Weg, wir brauchen nur uns drei, ich kann auf dich zählen. Und zwar zu jeder Zeit Ich denke oft daran, wie es ist, mit dir alt zu sein Ich halte deine Hand von mir aus dem alten Heim Ich bin nie alleine sein, mit dir bin ich so lebhaft Keiner, der so liebt wie wir uns zwei Versteht das? Und ganz egal, wie schwer die Zeit ist Ganz egal, wie oft Wut und Hass auf Leid trifft Und auch wenn du manchmal zweifelst, beruhige ich dich und schreibe Ich lass dich nicht los Du bist alles für mich Ich lass dich nicht los Es ist perfekt, wie es ist Du bist bei mir, tust mir unendlich gut Meine Liebe zu dir ist unendlich Ich behaupte niemand außer dir kennt mich Wenn ich traurig bin und auch mal weine Dann stehst du neben mir an meiner Seite Du hältst meine Hand, wenn andere mich loslassen Weil wir seit Tag 1 unsere Liebe groß machen Wird das unendlich sein, es wird nie aufgegeben Weil alle die uns schlecht reden, sich aufs Maul legen Sie weisen auf Granit, weil wir unendlich stark sind Du machst mich verrückt und ich genieße diesen Fahrtwind Geht es mir schlecht, bemerkst du das jeden Augenblick Ich liebe deine und ich liebe, wie versaut du bist Denn wir sind anders, passen nicht in die Gesellschaft Mit dir um mich herum ist mir egal, was diese Welt macht Und auch wenn du manchmal zweifelst, beruhig ich dich und schreibe Ich lass dich nicht Welcome. los Du bist alles für mich Ich lass dich nicht los Es ist perfekt, wie es ist Du bist bei mir Tust mir unendlich gut Und sollte es schief